Herzlich willkommen zum Strain of the Month. Das ist das erste von vielen Videos, das ich für euch machen werde. Und heute starten wir mit Peter Luma. Peter Luma, auch bekannt als Telly Mon, aka Telly Man, ist eine Banana OG. Dosi das, dosi dos, dosi irgendwas. Mischung auf jeden Fall mit Papaya. Diese wohlriechende, harzige, ah, herrliche Blüte ist vor allem dafür bekannt, die sexuelle Erregung zu steigern und eine erhebende, entspannende Wirkung hervorzurufen. Das bedeutet, ihr liegt, aber ihr fühlt euch nicht faul. Was diese kleine Blüte kann, ist vor allem Depressionen, Schlafstörungen oder andere Stimmungsschwankungen zu lindern. Was man auf jeden Fall sagen kann, oh, dass es die abartig gut riecht, leicht nussig, das Banana riecht man tatsächlich auch raus. Also, nicht nur festgepresst und eine breite Auswahl an Trichomen. Das Ganze riecht wie eine Mischung aus Banana, Kokos, Body Milk mit Gras. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen und ich kann es gar nicht abwarten, diesen Strain zu rauchen. Kommen wir zur Wirkung vom Tallyman. Ich habe die vor drei Tagen. Nicht abwarten können, auszuprobieren und das Video hat sich jetzt um drei Tage verschoben. Das ist mehr als man sagen kann. Das ist auf jeden Fall wunderbar für ADHS-Patienten, um mal runterzukommen. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Sorte das erste Mal raucht, raucht die Sorte erst, wenn ihr alle Sachen, die ihr an eurem Tag erledigen möchtet, erledigt habt, weil danach kommt ihr nicht mehr hoch. Was ich jetzt selber nach drei Tagen äh, Konsum auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass die Sorte nicht so appetitanregend ist, wie beispielsweise das Gorilla Glue, aber auf jeden Fall äh, typische Anzeichen von ADHS extrem lindert. Also ihr seid wirklich sehr, sehr entspannt, ihr seid sehr mit euch selbst im Reinen, ihr fühlt euch gut, ihr seid nicht paranoid. Äh, das finde ich immer so das Wichtigste, dass du keine Angst hast, so nicht das Haus zu verlassen. Ich habe heute Morgen zwei Tüten davon geraucht, bin in die Sauna gegangen, weil jetzt sind gerade noch bei den Nachbarn. Und jetzt mache ich dieses Video und ich hoffe, euch gefällt's. Ganz klarer Vorteil von Peter Luma, aka Telemon, aka Tellyman, ist auf jeden Fall, dass ihr sehr gechillt seid, aber geistig high. Nachteil ist, ihr habt eine extreme Pappfresse, also ein sehr, sehr trockener Mund. Im Internet geben an, dass 34% der Personen, die Teleman konsumiert haben, sagen, dass es Angststörungen löst. Und 14% der Leute sagen, dass es bei posttraumatischen Belastungsstörungen genauso wie bei Depressionen hilft. Und jetzt rauchen wir zusammen eine Tüte. Sehr angenehm auf jeden Fall. Ja, was soll man sagen? Ähm, falls ihr ADHS-Patient seid und ähm, ihr vor der Entscheidung steht, welche Sorte nehme ich als nächstes, Tellyman Petaluma ist sein Geld wert. Kostet zwar wahrscheinlich, ähm, also ich habe 15 Euro das Gramm bezahlt, aber das ist es auf jeden Fall wert. Ihr habt einen schönen, ruhigen Abend, braucht euch mit euren Typischen Stresssymptomen, Hibbeligkeits-, Aufmerksamkeits-, Defizitsachen nicht mehr beschäftigen. Seid auf jeden Fall vorsichtig mit der Dosierung. Ähm, 27% THC-Gehalt ist nicht ohne. Das heißt, macht wenig rein. Genießt es, kommt erstmal rein und dosiert peu à peu vielleicht nach oben, wenn ihr das überhaupt braucht. Ich glaube, ich bleibe bei meiner Dosierung, weil das reicht äh, vollkommen dafür, dass meine Symptome gelindert werden und ich trotzdem noch ein Teil der normalen Gesellschaft sein kann. Und jetzt danke ich euch fürs Zugucken, abonniert meinen Kanal bitte, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Bock auf solche Strain Reviews habt. Ich bekomme regelmäßig Rezepte und bin offen, alles Mögliche zu probieren, was vor allem mich weiterbringt und wo ich auch dann ADHS-Patienten sagen kann, was sie weiterbringt, ohne dass sie sich irgendwie totgeschlagen, in der Couch zurückgezogen fühlen, Teil am Leben haben und einfach ihre Symptome gelindert sind. Ich liebe euch, ihr Potheads. Ich wünsche euch einen schönen Abend.